Hallo. Heute möchte ich erklären, wie der Praktikumsversuch Adsorptionsisotherme funktioniert. Zunächst einmal möchte ich das Ziel des Versuchs darstellen. Wir möchten ermitteln, wie viel Essigsäure von einem Essigsäure-Aktivkohle-Gemisch adsorbiert wird und dies geschieht mit Hilfe der Adsorptionsisotherme. Bei der Adsorptionsisotherme handelt es sich um eine Kennlinie, die die Wechselwirkungen zwischen Adsorbat und Adsorbens beschreibt und außerdem Schlüsse auf die Oberfläche des Adsorptionsmittels zulässt. Zunächst einmal zu der Nomenklatur. Das Adsorptiv, dabei handelt es sich um den Stoff, das von der Aktivkohle, dem Ad Adsorbenz adsorbiert wird. Allerdings befindet sich das Adsorptiv noch in Lösung. Also bei unserem Beispiel ist es die Essigsäure, die im Wasser gelöst ist. Das Adsorbt ist die adsorbierte Essigsäure in unserem Beispiel beziehungsweise halt das Adsorb, das sich bereits auf dem Adsorbenz befindet. Das Adsorbt und das Adsorbenz heißen zusammen Absorbat. Insgesamt gibt es für die Adsorption mehrere Modelle, die die Adsorption versuchen zu erklären. Hierbei wäre eines der einfacheren das Langmürsche-Modell. Und das Langmürsche-Modell geht davon aus, dass die Oberfläche des Adsorptionsmittels aus gleichen Plätzen besteht, die untereinander keinerlei Wechselwirkung aufzeichnen. Dies ist hier in dieser Zeichnung dargestellt. Doppelbelegungen dieser Plätze sind hierbei nicht möglich. Langmuir hat für die Bedeckung diesen Zusammenhang aufgestellt und wenn man diesen Zusammenhang nun linearisieren möchte, um an das a unendlich und das k zu kommen, so muss man 1 durch a gegen 1 durch c auftragen und somit kann man die systemspezifischen Konstante, also den k-Wert und den Sättigungswert der Oberfläche im Gleichgewicht, also den a unendlich Wert, Errechnen. Außerdem gibt es auch Adsorptionsvorgänge, die anderen Modellen folgen, wie zum Beispiel dem Freundlich-Modell. Freundlich hat diesen Zusammenhang formuliert. Er geht hier von Isothermen ohne Sättigungsplateau auf, welches durch den Exponenten hier beschrieben wird. Bei Alpha und Beta handelt es sich hier um systemspezifische Konstanten und wenn man LnA gegen LnC aufträgt, so ist auch dieser Zusammenhang linearisiert und man kann die Konstanten mittels einer linearen Regression bestimmen. Die Aufgabenstellung im Versuch lautet zunächst einmal die Bestimmung der Gleichgewichtskonzentration CGG und der Oberflächenkonzentration A bei verschiedenen Ausgangskonzentrationen C0 der Essexsäure und konstanter Temperatur die grafische Bestimmung der spezifischen Konstanten der langmuir isotherme und der freundlich-Isotherme, die Berechnung der Langmuir- und der freundlich-Isotherme im interessanten Konzentrationsbereich mit den ermittelten Parametern und Ergebnisse aus Aufgabe 3 in einem Diagramm darzustellen und zu entscheiden, schlussendlich, ob wir nun eine Adsorption nach Langmuir oder nach freundlich vorliegen haben. Zunächst einmal eine kleine Versuchübersicht, sodass man in dem Video später weiß worum es ungefähr geht. Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen sind zunächst herzustellen und diese werden zu einer bestimmten Menge an Aktivkohle gegeben. Anschließend wird die Aktivkohle abfiltriert und durch die Titration die Rechtsmenge an Essigsäure bestimmt. Unser Messprotokoll sieht in etwa so aus. Wir sehen hier dass acht Lösungen hergestellt werden Hierbei ist eine Lösung für die Theta-Bestimmung wichtig, um zu wissen, wie die genaue Konzentration in unseren Lösungen ist. Die Lösungen werden äh, alle nach den Vorgaben behandelt, die hier stehen. Das bedeutet zum Beispiel für die 0,8 molare Lösung, also hier die erste, dass ein Volumen von 100 ml herzustellen ist. Und hierfür werden 80 Milliliter Essigsäure, also wir haben hier eine 1 molare Essigsäure vorliegen, mit 20 ml Wasser vermischt. Und später werden dann 20 ml dieses Filtrats, also das Filtrat, das wir nachher abnehmen, und mit 0,5 molarer KOH-Maßlösung titriert. Nun zum Video. Aus einer einmolaren Lösung werden die Lösungen wie im Messprotokoll geschrieben hergestellt. Hierzu ist zu beachten, dass man trockene Pipetten und destilliertes Wasser bei 20 Grad verwendet. Anschließend wird in sieben Schliff-Erlenmeier-Kolben 3,5 Gramm Aktivkohle abgewogen und außerdem werden die erlenmeier mit der Konzentration der Essigsäuren beschriftet. Die Aktivkohle wird auf drei Stellen hinter dem Komma genau eingebogen. Nun werden 100 ml der hergestellten Lösungen auf die Aktivkohle gegossen. Die Erlenmeierkolben werden nur mit Stopfen verschlossen und anschließend kräftig geschüttelt. Nun werden die Lösungen abfiltriert. Hierbei wird zunächst die ob oben überstehende Lösung abdekantiert und der Rest des Erlenmeierkolbens in einem Schwung hinzugegeben. Nun werden die im Messprotokoll angegebenen Volumina abpipettiert und anschließend auf die Titration vorbereitet. Auch hier ist wieder darauf zu achten, dass die Pipetten sauber sind. Beim Titrieren werden nun zunächst einige Tropfen Phenolphthalein hinzugegeben. Anschließend wird gegen eine KOH-Lösung titriert. Die Titration wird aus dem Doppel durchgeführt und mit dem Mittelwert wird dann später gerechnet. Nun zur Auswertung. Zunächst muss man die Konzentration der Essigsäurelösung Lösung bestimmen, die man am Anfang hergestellt hat. Hierzu benutzt man die ungefähre Konzentration, die man sich am Anfang errechnet hat, wenn man jetzt eine genaue Maßlösung am Anfang gehabt hätte, und den Faktor, den man durch den Titer bestimmt hat. Diese werden dann multipliziert und man erhält eine genaue Konzentration der Lösung. Die restlichen Werte werden wie, wie hier aufgeführt berechnet, so wie CGG, Delta C, Delta N und A. Schaut man sich nun diese Übersicht an, so fällt auf, dass hier A, die Oberflächenkonzentration, bei steigender Konzentration nicht konstant wird. Dies lässt uns schon mal in die Richtung einer freundlichen Isotherme denken, aber ist solange wir es nicht in einem Diagramm sehen und uns sicher sind, auch kein Beweis. Zunächst einmal tragen wir die Messwerte auf 1 durch A gegen 1 durch C auf und man kann mit Hilfe einer linearen Regression A und K bestimmen. Diese sind hier unten angegeben. Bei freundlich muss man nun LNA gegen LNC auftragen und kann aus der Steigung und dem Achsenabschnitt wiederum wie bei langmuir äh, Alpha und Beta hier bestimmen. Um nun zu bestimmen, ob es sich um eine Langmuir oder freundliche Isotherme handelt, müssen wir erstmal Vergleichswerte generieren. Diese werden mithilfe der Konstanten äh, generiert, die wir eben gemessen haben. Und wenn man nun diese Werte auf einem Diagramm alle zusammen aufträgt, so sehen wir, dass unsere blauen Messwerte hier eher einer Adsorption nach freundlich ähneln als einer nach Längmier, wie wir auch schon am Anfang bei unserer Tabelle aus der Auswertung vermutet haben. Und das war's.